Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein kleines Update-Video. Im Hintergrund seht ihr, wie ich einen, in Anführungszeichen, ugly-Sim zu einem Beauty-Sim, ja, umstyle. Ähm, ich habe mir keine Regeln gesetzt mit make no mistake oder so ein Scheiß, sondern ich wollte einfach ähm, schnell aus Spaßen-Sim stylen, damit hier im Hintergrund was läuft, weil... Ähm, ich sehe aus wie der größte Depp. <lacht> und da wollte ich mich jetzt nicht unbedingt äh, zeigen, wisst ihr. Weil, ähm, ja, letzte Woche ist ja auch schon wieder ein Video ausgefallen und so. Und zurzeit bin ich ein bisschen gestresst, weil wir sind in der Klausurenphase in der Schule. Also, da könnt ihr bestimmt nachvollziehen, dass das hier alles ein bisschen schwierig ist und so. Und ich bin auch sehr, sehr müde und bla, einfach wegen dem Wetter und so. Und es ist unfassbar, unfassbar kalt. Deswegen, also ich denke, man kann das grundsätzlich verstehen. Aber ja, also ich weiß, dass es auch ein paar Leute gibt, die halt mit den Videos irgendwie noch ein bisschen hinterherhinken. Deswegen ist es dahingehend natürlich schön, wenn die Leute das dann auch aufholen können und so. Ähm, generell finde ich euren Support auch zurzeit richtig, richtig, richtig cool, Leute. Also Props an euch auf jeden Fall, weil ähm, zurzeit ist irgendwie gefühlt sehr viel mehr so da als sonst, ähm, Generell, dieses Jahr lief es ja ganz gut, aber da reden wir dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal drüber. Und ähm, dann schauen wir einfach mal. Ne? Also dann möchte ich das hier nochmal äh, vernünftig Revue passieren lassen. Heute kommt deswegen ja auch nichts Richtiges, weil ich es eben gerade einfach nicht schaffe. Aber davor habe ich ja dann auch wieder frei und so. Und dann klappt das halt immer ein bisschen besser mit den Videos und so. Ich werde auf jeden Fall auch die Zeit nutzen, um ein bisschen Energie zu tanken und dann kriegen wir das schon wieder hin ich meine das kommende Jahr die erste Hälfte wird natürlich auch erstmal richtig anstrengend ähm, vor allem dann im Mai wenn wir also wenn ich meine Abschlussklausuren schreibe dennoch versuche ich natürlich dennoch ich hier das ganze machen zu können weil es ist halt einfach meine Leidenschaft ja das, also es macht mich immer glücklich das hier zu machen und ähm, ich weiß auch dass ich einige glücklich mache wenn ich ähm, halt Videos hochlade das ist total süß von euch also wenn dann auch geschrieben wird, oh, voll schade, dass dann doch nichts kommt oder so, weil ähm, ich es halt irgendwie nicht geschafft habe, aber, ähm, also es kommt dann halt auch richtig, also in der Regel immer dann hinterher mit, ähm, ich kann das trotzdem verstehen und ruhe dich aus und so, und ich bin immer so, äh, also es ist super süß. Dankeschön auf jeden Fall dafür, dass ihr Verständnis zeigt und dass ihr aber trotzdem auch ähm, froh seid, wenn halt Videos kommen und so, weil das ist nicht selbstverständlich und ja, <lacht> ich, ähm, ich denke, dass halt Samstag ganz ganz ein Video kommen wird. Ich muss mal gucken, ob ich dieses Jahr ein Weihnachtsvideo mache oder so. Also es wird auf jeden Fall ein Video kommen, aber es kann auch einfach sein, dass es ein normales Let's play video wird. Wir schauen einfach mal. Ähm, außer ihr habt jetzt irgendwie eine ganz besondere Idee, die ich umsetzen soll und dann, keine Ahnung, versuche ich es einfach mal. Wir schauen mal. Ähm... Nur zur Zeit, der Algorithmus ist sehr, sehr weird, was meine Videos angeht, weil in den ersten zwei, drei Tagen klickt halt irgendwie kein Mensch gefühlt auf meine Videos und dann so ab dem vierten Tag so ex explodiert das immer so komplett mit den Aufrufzahlen auf einmal. Ich weiß nicht, was genau da los ist, aber also ich beschwere mich jetzt auch nicht, weil solange sich Leute das ansehen, egal welche Uhrzeit, was für ein Tag, ist ja egal, ähm, aber es ist manchmal schon ein bisschen weird, bin ich ehrlich. Aber wie gesagt, ich beschwere mich nicht. Ich freue mich einfach, wenn überhaupt hier Leute da zusehen und zuschauen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Deswegen, ja, ich finde ich das einfach schön, dass ihr hier dabei seid. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es Zeit halt zur Zeit vielleicht eher nochmal zu einem Ausfall oder so kommen kann. Ähm. Einfach dadurch, dass halt eben gerade viel los ist, aber wie gesagt, die meisten werden das verstehen können und die, die es nicht verstehen können, die können sich auch einfach ältere Videos angucken. Dann müsst ihr nicht komplett auf mich verzichten. <lacht> ja. Ich würde einfach sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss.